Eine große Wächte ist am Weg zur Höllental-Aussicht zu überwinden. Die Aussicht ins Höllental mit Rastplatz. Die Wege ins Höllental sind im Winter nicht begehbar. Auch schöne Sicht auf den Schneeberg. Abstieg zur Großen Wiese Richtung Wolfgang Dirnbacher Unterstand. Bei der Tour entlang der Lechnermauern war es manchmal nicht einfach einen Durchgang zwischen den Latschen zu finden. Auch am Hauptweg von der Seewiese zum Ottohaus gibt es wunderschöne Passagen. Zwischen Ottoschutzhaus bzw. Törl und Bergstation gibt es einen schönen latschenbewachsenen Kogel, den man nicht auslassen sollte.